Das Vector 02 basiert auf Wikias exklusiver Smart Cells-Technologie, die dem Besitzer eine einzigartige Kombination aus erstklassiger Druckverteilung, optimaler Positionierung und Schutz der Haut bietet. Die offene Kissenstruktur des Vector 02 garantiert 100% Atmungsaktivität und Ventilation. Die Verwendung eines atmungsaktiven Kissens verbessert die Regulierung von Temperatur und Feuchtigkeit, erhöht den Komfort und reduziert die Einwirkung von Scher- und Reibungskräften auf die einzelnen Hautschichten. Das Dekubitus-Risiko wird somit reduziert. Eine weitere Besonderheit des Vektor 02 ist der sogenannte Boxing-Effekt. Das Kissen verfügt über einen umlaufenden Reißverschluss und ist im mittleren Teil umgenäht. Somit behält das Kissen sein Volumen bei. Dies verstärkt die unterstützende Wirkung und verringert das Risiko, dass Smartcells während dem Gebrauch verrutschen. Der Boxing-Effekt ermöglicht es Therapeuten außerdem, die Anzahl der Smart Cells anzupassen, während der Benutzer auf dem Kissen sitzt. Das Vektor 02 steht für Hygiene und Komfort. Vicare bietet das weltweit erste anti dekubitus luftkissen an, das vollständig maschinenwaschbar ist, ohne dass ein Wäschenetz benötigt wird. Die Smart Cells bleiben auch beim Waschen an Ort und Stelle. Das Vektor 02 wird mit einem speziellen Außenbezug geliefert. Dieser Bezug, ähnlich einer Mütze, verfügt über eine atmungsaktive äußere Schicht und deckt nur den oberen Teil des Kissens ab, während der untere Teil offen bleibt, damit das Kissen weiteratmet und eine optimale Ventilation sowie besten Komfort bietet.